Bildung und Lehre kommen. Und der erste Vortragende ist Jens Elligehausen. Er kommt von der Universität Kassel aus dem Fachgebiet Vegetations- und Landschaftsökologie. Und der Titel seines Vortrags ist "Foss in der Gewässerentwicklungsplanung, Erfahrungsbericht aus Praxis und Lehre. Und es geht im weitesten Sinne darum, äh, äh, sage ich mal, es äh, also ist ein Thema aus dem Bereich EU-Wasserrahmenrichtlinie. Äh, und ich bin sehr gespannt, weil es sehr praxisorientierend klingt. Hallo, mein Name ist Jens Eligerhausen. In meinem Vortrag geht es heute, Sie sehen es schon im Titel, um den Einsatz von freier, quelloffener Software in der Gewässerentwicklungsplanung in Lehre und Praxis. Ähm, zunächst ein paar Worte zur, zu mir und zum Rahmen, in dem ich mich bewege. Ich bin Landschaftsökologe mit Schwerpunkt auf Gewässerökologie, Geoinformationssysteme Systeme und Umweltrecht. War knapp sechs Jahre bis März 2021 Dozent für Geoinformationssysteme am Fachbereich 6 Landschaftsplanung der Universität Kassel. Parallel arbeite ich noch in einem Umweltbüro und ehrenamtlich in einem Gewässerschutzverein an vergleichbaren Themen. Also ich betrachte quasi die Gewässerentwicklungsplanung aus verschiedenen Perspektiven. Äh, ja, schwerpunktmäßig oder ausschließlich, allerdings aus einer Open Science bzw. Äh, Force-Perspektive. Warum Gewässerentwicklungsplanung? Wozu brauchen wir das überhaupt? Manchmal ist das nicht äh, leicht vermittelbar, äh, wenn Maßnahmen für einzelne Arten umgesetzt werden. Wozu brauchen wir überhaupt äh, die Kröten? Was können die außer Mücken fressen und so weiter? Äh, ich denke, etwas breiter gefasst ist es etwas einleuchtender. Gesunde Gewässer sind nun mal die Grundlage für die Trinkwasserversorgung. Die Nahrungsmittelproduktion in der Landwirtschaft und Naherholung wären ohne naturnahe Gewässer auch nur eingeschränkt möglich. Wenn wir uns jetzt den ökologischen Zustand der Gewässer in Deutschland anschauen, dann stellen wir fest, dass nur etwa 10% das Ziel des guten bis sehr guten ökologischen Zustandes erreichen. Und äh, da schauen wir uns einfach mal das Bild oben rechts an. Der idyllische Eindruck äh, täuscht oft äh, über die grundlegenden Veränderungen in vielen Fließgewässern äh, hinweg. Äh, viele Gewässer sind einfach zu äh, strukturarmen Gewässerautobahnen ausgebaut und bieten nur wenigen Tierarten und Pflanzenarten einen geeigneten Lebensraum. Es gibt also aus verschiedenen Perspektiven heraus ähm, viel zu tun, äh, um die Lebensgrundlage aller nachhaltig zu sichern. Warum freie, quelloffene Software? Warum Open Science? Ich denke, den, den meisten brauche ich das hier nicht erklären. Äh, ich bin auch kein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet und die Liste lässt sich sicherlich fundiert erweitern. Aber die meisten oder viele Vorteile sollten auf der Hand liegen. Unabhängigkeit von einem Hersteller, Anpassbarkeit, Kontrolle über Funktionen, die Verwendung der Software, Verfügbarkeit für verschiedene Plattformen. Der Aspekt Sicherheit ist sicherlich auch nicht zu vernachlässigen Und nicht zuletzt kommt das Thema Kosten vielleicht auch noch dazu. Wobei ich das viel weniger im Sinne von ähm, Umsonst-Mentalität äh, verstehen würde, sondern eher dass es keine Einstiegshürden gibt, um loszulegen. Und da finde ich in dem Zusammenhang einfach diesen Tweet oben äh, recht passend. Ich bekomme alle Werkzeuge, um jetzt am Beispiel Gewässern das Ökosystem zu verstehen und habe keine Einstiegshürden. Das finde ich sehr attraktiv. Ja, wie läuft die Gewässerentwicklungsplanung dann mit freier, quelloffener Software? In der Regel muss man auch hier rausgehen, das Gewässer untersuchen, Daten zusammentragen und auswerten. Dann werden meist technisch recht banale Printprodukte in DIN A2.1 oder Null ähm, äh, äh, ausgegeben zum Ist-Zustand mit allen Defiziten äh, in der, im Lebensraum Gewässer, äh, Maßnahmenpläne zur Verortung der einzelnen Baumaßnahmen erstellt etc. Das ist äh, recht äh, klassisch gehalten. Spannende, gerade in der Lehre, sind dann aktuelle Entwicklungen, die aber eher langsam Einzug in den Alltag halten aber hier schön getestet werden können wie zum Beispiel Kartierung mit Smartphone-App statt High-End-Toughpad zum Beispiel WebGIS ähm, zur Erstellung räumlicher Umfragen zur Präsentation von äh, Geodaten oder von Kartierungsergebnissen oder äh, Auswertungen und natürlich auch Drohnen zur Erzeugung eigener Luftbildprodukte oder zur Vermessung von äh, Gerinne der äh, Gerinnemorphologie viele äh, vergleichbare ja, welche Software wird dabei in der Regel eingesetzt? Ähm, Im Bereich Desktop-GIS ist natürlich QGIS bei uns am meisten im Einsatz gewesen, wegen der einfachen, intuitiven GUI. Wir haben aber auch mit Grass und Saga in Teilen gearbeitet, Fotogrammetrie meistens über Open Drone Map, ein ähm, bisschen Visualisierung, Auswertung über Cloud Compare, Blender und Co. Ähm, Im Feld draußen Input, QField, aber auch Eigenentwicklung. Kommen wir nun zu Beispielen aus der äh, Praxis. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass, mit Themen, äh, dass bei Themen mit klarem Praxisbezug am ehesten die Studierenden begeistert werden können, dass der Funke dann überspringt. Und das ist gerade dann wichtig, weil der Themenkomplex oft als sperrig und trocken wahrgenommen wird. Und Wasser oder Gewässer, Gewässerrenaturierung, also auch mit einem guten Zweck, äh, zieht äh, viele Leute an, auch unabhängig vom Alter. Und so hat sich das als passende Kombination ergeben. Wir haben auch immer versucht, die Projekte so praxisnah wie möglich zu halten, indem wir Partnerinnen aus der Praxis, aus Behörden, Vereinen und Büros hinzugezogen haben. Ich möchte das jetzt am Beispiel der Einführungsveranstaltung, also Einführung in GIS, ein bisschen ähm, mal darstellen. Ähm, der Praxisbezug in diesem Beispiel war äh, die Fulda in Kassel, denn äh, jeder Mensch, auch ohne ähm, abgeschlossenes Landschaftsökologiestudium, hat eine Meinung zum eigenen Stadtgewässer, zur Naherholungsqualität. Ich finde ein gutes Beispiel für diesen Aspekt oder für die ähm, positive Wirkung eines Stadtgewässers ist die Renaturierung der Isar- in äh, München, wo ja eindeutig die Naherholungsqualität und auch die positive Rezeption quasi äh, der Renaturierung, glaube ich, einhellig positiv ist. Wir haben das Ganze immer in enger Abstimmung äh, mit der äh, Stadt Kassel äh, gemacht und äh, als Ergänzung zu geplanten Maßnahmenkonzeptionen zur Erhöhung der Attraktivität des Stadtgewässers äh, gesehen und angedockt. Grundsätzlich äh, ist in der äh, Einführungsveranstaltung natürlich immer äh, Grundlagenwissen im Bereich GIS, Datenmanagement, Symbolisierung, Labeling und so weiter vermittelt worden. Geodaten haben wir gerne äh, ausschließlich mit äh, freien Daten gearbeitet, also OpenStreetMap-Daten und zumindest frei verfügbaren srtm 30 höhendaten ja, Praktisch sah das dann so aus, dass wir einen Fragebogen zur Naherholungsqualität, zur Erlebbarkeit des Gewässers, Zugänglichkeit erstellt haben, in die App integriert haben. Die Studierenden sind rausgegangen, haben am Gewässer entlang Punkte gesetzt, dort Fragen beantwortet. Daraus konnten wir dann ähm, die Naherholungsqualität aus Sicht der Nutzerinnen dann äh, aggregieren und auswerten. Das war eine wertvolle, wertvolle Ergänzung äh, zum amtlichen Beteiligungsprozess, der ja meistens dann ähm, analog mit einer Printkarte und kleinen Nädel Nadeln dann ähm, weit weniger konkret, räumlich konkret und umfangreich ist. Ähm, insgesamt haben wir mit 600 Studierenden mehrere tausend Datenpunkte gesetzt und konnten schließlich äh, prioritäre Bereiche für die ähm, Renaturierung der, des Stadtgewässers Fulda mit hohen Synergien, also auch klaren Forderungen an die Naherholungsqualität oder Erlebbarkeit ähm, ableiten. Äh, kleinere Maßnahmen zur Uferumgestaltung, eben mit einer erhöhten oder verbesserten Zugänglichkeit des Stadtgewässers, äh, sind nun in der Pipeline. Eines der umfassendsten Projekte, was ich in meiner Uni-Laufbahn begleiten konnte, war die Renaturierung der oberen Diemel. Wir haben hier alle Stationen der Gewässerentwicklungsplanung quasi abklappern können, haben das Ökosystem zunächst detailliert untersucht. Heißt also, wir haben uns den Fischbestand, die Wirbellosen, alle Indikatorarten für den Gewässerzustand genau angeschaut und dann die, die Kerndefizite, die Hauptprobleme des Ökosystems quasi herausgearbeitet. Und das Schöne an solchen Projekten ist, dass es immer viel Raum auch zum Ausprobieren äh, gibt und wir konnten eine erweiterte Version unserer Gewässer-App zur Kartierung der Defizite, Verordnung der Defizite testen, haben mit einem Low-Budget-Leader rumgespielt, ähm, unzählige Drohnenbefliegungen ähm, umgesetzt, eigene Luftbilddaten abgeleitet, ähm, Vermessungen durchgeführt, unter anderem auch mit einem Open-Hardware-Projekt ADO-Simple ähm, und hatten viel Spaß auch mit dem dann äh, integrierten Point-Cloud-Support, und ähm, haben dann auch mal den Data Plot label Plugin oder Erweiterung von QGIS äh, explizit nutzen können. Äh, sehr spannend und äh, sehr hilfreich war die Open äh, Geodata Politik des Landes NRW. Wir waren ganz glücklich, dann nicht mehr in Hessen unterwegs zu sein, weil wir eben wirklich alle Daten vom Luftbild bis, zur, ähm, bis zum Flurstück ähm, einfach und ähm, schnell zugänglich gemacht bekamen. Besonders spannend fand ich auch, dass wir den äh, Standardplanungsprozess äh, umgekehrt haben und quasi mit den Ehrenamtlerinnen vor Ort äh, bottom-up die äh, Maßnahmenpläne äh, erstellt haben. Ähm, das Ganze konnte niedrigschwellig ohne großes Genehmigungsverfahren innerhalb der Unterhaltungspflicht äh, umgesetzt werden. Es war tangiert von einem Umweltbildungskonzept vor Ort mit äh, einer Schule dort. Und die Ergebnisse, Erkenntnisse sind konserviert oder dokumentiert auf einer Projektwebsite, um auch für ähnliche Projekte verfügbar zu sein bzw. genutzt werden zu können. Aktuell sind wir im Monitoring des Renaturierungserfolges und begleiten dieses Projekt eben auch langfristig. Anhand der Luftbilder, die wir aus den Drohnenbefliegungen abgeleitet haben, möchte ich mal zeigen, was wir eigentlich dort konkret gemacht haben, also welchen Umfang die Renaturierung haben. In erster Linie äh, dient die Luftbildbefliegung ähm, auch dazu, die morphologischen Veränderungen zu dokumentieren. Letzten Endes wollen wir damit äh, die Habitatverfügbarkeit mal bilanzieren, also einfach mal aufzeigen, okay, die Renaturierung hat zu einer Erhöhung von zum Beispiel hochwertigen Flachwasserzonen für gewisse Fischarten, äh, um den Faktor 10, äh, geführt. Das Ganze ist natürlich als Work äh, in Progress zu verstehen, also jetzt noch nicht abgeschlossen. Wir sehen jetzt oben in dem Bild ähm, den Zustand vor der Renaturierung. Äh, das Gewässer war dort überall gleich breit, gleich tief, also relativ monoton. Und was wir jetzt gemacht haben, ist eben äh, hochwertige äh, Kiesinseln, äh, äh, Nebenarme, Grinne anzulegen. Hier sieht man die Uferlinie noch mal kurz zur Orientierung eingeblendet. Das ist jetzt der Zustand direkt nach der Umsetzung um den 5.6. März herum diesen Jahres. Und jetzt können wir die Entwicklung mal so bei einigen Hochwassern begleiten und sehen, wie sich hier diese Uferlinie schon nach wenigen Hochwasserereignissen verschoben hat. Also wir können die morphologische Veränderung hier erstmal visuell recht gut erkennen. Und äh, ein weiteres Hochwasser geht durch. Die ersten Kiesinseln bilden sich hier im ähm, rechten Bereich des Bildes zu sehen aus. Und ähm, nachdem dieser Prozess weiter fortgeschritten ist und wir noch äh, einige, äh, einiges an Pflegemaßnahmen, wie zum Beispiel das Einbringen von Totalstrukturen, das sieht man jetzt mittig, äh, ergänzt haben, sehen wir jetzt hier den Zustand äh, vom 21. Mai, also von vor wenigen Tagen. Ähm, der ganz gut aufzeigt, welchen, welchen Fortschritt diese Maßnahme jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit schon ähm, genommen hat. Hier noch die Point Cloud-Daten, einmal als Top-Down und einmal als Schrägansicht. Äh, ähm, wir werden weiterhin prüfen, ob äh, die Point Cloud-Daten zum Beispiel für als Ergänzung, als ergänzender Input für die hydraulische Modellierung zum Beispiel geeignet sind. Also hier sind wir noch so ein bisschen am ähm, Probieren. Ja, ich würde natürlich gerne noch mehr erzählen, aber kommen wir nun zu einer zusammenfassenden Bewertung. Was bleibt nun als Fazit zu sagen? Ja, natürlich erstmal positiv äh, die Verteilung der Software war, auch bei der großen Anzahl von Studierenden. Also insgesamt haben wir da bei den Vorlesungen, Grundkursen und so weiter 600 Studierende in der Zeit ähm, versorgt und bei den anderen Kursen vielleicht so um die 400 also Richtung 1000 Studierende mit Software zu versorgen ohne den Stress über irgendwelche Lizenzserver zu haben, war dort doch sehr positiv aus meiner Perspektive ich konnte auch die Apple-Fans glücklich machen denn sie waren in der Lage mitzuarbeiten und mussten sich nicht irgendwie einen weiteren Rechner anschaffen oder sowas ähm, es war alles machbar, der Funktionsumfang hat alle Anforderungen erfüllt, viele äh, Erweiterungen äh, auch mit Gewässerbezug waren vorhanden, ähm, mein, meiner Meinung nach vertretbare Anzahl von Programmabstürzen, mit denen man einfach leben muss, das gehört äh, zum Geschäft dazu, die praktischen Anteile kamen sehr gut an, die Evaluierungsergebnisse der Veranstaltung waren Überdurchschnittlich, zumindest überdurchschnittlich, was den Fachbereich angeht. Und zusammenfassend kann ich sagen, sowohl, als, sowohl aus der Uni-Perspektive, aus der Lehre, als auch aus der Praxis, im Ehrenamt und im Büro, dass die Gewässerentwicklungsplanung mit FOSS einfach unproblematisch möglich ist. Natürlich gibt es auch negative Sachen. Äh, man lernt gerade in den Uni-Veranstaltungen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Äh, gerade in der Bedienung äh, kommen die skurrilsten Sachen heraus, Arbeiten aus Archiven etc. Ähm, passiert. Ähm, für mich ein schwieriges Thema äh, war warn war die anfällige Installation von QGIS äh, auf äh, im PC-Pool meines Fachbereichs damals. Äh, ich hatte mehrfach mit äh, DLL-Problemen zu kämpfen, die sich so nicht leicht beheben ließen, auch mangels meiner IT-Expertise. Ähm, ja, spaßig war natürlich immer die Spannung zur S-Refraktion. Ja, <lacht> sind wir auch schon bei der Schlussbemerkung. Und da würde ich gerne den Tweet von Beginn nochmal hervorholen. Und quasi auf äh, die Partizipationshürden, und das Umsetzungsdefizit in, ähm, im Gewässerschutz ähm, äh, hinweisen muss, darauf zuspitzen. Und da denke ich, dass einfach die Kombination aus Open Science, FOSS in Forschung, Lehre und Praxis kombiniert mit äh, den Beteiligungsmöglichkeiten ähm, Citizen Science Ehrenamt plus ganz wichtige Komponente Open Data halt ein wichtiger, wichtiger Baustein äh, dazu, dafür sind, dass eben mehr Maßnahmen flächendeckender umgesetzt werden können. Und faszinierend und immer wieder motivierend ist auch der Prozess, wenn Forst-Leuchtturmprojekte zusammenwachsen und sich einfach ganz neue Arbeitsanwendungsgebiete ergeben. Beispiel ist äh, Point Cloud Support in äh, QGIS oder die Erweiterung von Blender um eine GIS-Komponente. Ja, bleibt mir noch zu sagen, ähm, wer mehr über die Projekte erfahren möchte, ne? wie gesagt, alles Work in Progress, nichts ist fertig, aber ähm, alles ist im, äh, im Werden Begr äh, begriffen, äh, der oder die kann natürlich gerne auf äh, den Projektwebseiten vorbeischauen. Ich freue mich immer, wir freuen uns immer über jeden Austausch, Anregung, Kritik. Dafür sind wir immer dankbar. Wir brauchen auch noch Hilfe beim Open-Sourcen unserer Gewässer-App und bei der Verwendung von ADU Simple Boards. Falls da jemand äh, auch dran arbeitet, äh, immer bitte, immer Kontakt aufnehmen bitte. Und ähm, ja, ich möchte mich natürlich jetzt hier an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit bedanken, aber auch explizit nochmal bei der Community, die eben das alles möglich macht und Menschen wie mir, von denen es Tausende sicherlich gibt, äh, eben diese Tools an die Hand gibt, um äh, das Thema, wofür man brennt, bearbeiten zu können. Ja, und jetzt stehe ich natürlich noch für Fragen bereit. Vielen Dank. Ja, Jens, vielen Dank für diesen interessanten und praxisorientierten Vortrag. Bisher kommen von den Zuhörenden noch keine Fragen, denn hätte ich eine erste Frage. Gibt es denn schon erste Erfolge, die sichtbar oder messbar sind? Ähm, ja, wir haben zum Beispiel ähm, schon kurze Zeit in der Renaturierung einen ersten Sichtnachweis eines Bibers gehabt. Das heißt, das haben sich tatsächlich dort Biber angesiedelt, oder so scheint es zumindest, was ähm, vielleicht nicht durch die Renaturierung, aber zumindest ähm, durch die Renaturierung begünstigt wurde. Davon würde ich ausgehen. Und genau, Jungfischsichtung, sodass äh, die ökologische Qualität sicherlich äh, sich deutlich verbessern dürfte. Das ist jetzt schon absehbar. Ist es denn auch für andere Naturschutzvereine interessant? Ist da schon mal jemand auf euch zugekommen? Gibt es da Zusammenarbeiten, Synergien? Über die Presse und die ähm, Naturschutzbehörden äh, ist das Projekt so ein bisschen bekannter gemacht worden. Und da gab es tatsächlich schon positive Rückmeldungen. Und wir sind jetzt so in der ähm, Phase, uns mit weiteren Projekten zu vernetzen und eben das Gewässerökosystem die Milch vielleicht auch ein bisschen weiter Strom auf, Strom ab äh, aufwerten zu können und dass das Beispiel dort vielleicht Schule macht. Ja, bisher sehe ich keine weiteren Fragen. Ich würde vielleicht einen kleinen Moment noch warten, ob noch äh, Fragen kommen. Ähm, und dann äh, wäre der nächste Vortrag dann um 14.30 Uhr. Ähm, würde es denn weitergehen mit ähm, Wissenstransferprojekt Sapiens? Ja, ich guck mal noch mal. Ja, also wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, wäre mein Vorschlag, in die Pause zu gehen und dass es dann 14.30 Uhr weitergeht. Dankeschön. Ja.